Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die Röpier und ich bin ich zurück zuletzt bei Tales of Asperia, die Definitive Edition. Und ja, wir sind immer noch hier im Wasser, äh, im Abwasserkanal des Versprechens. Okay, wir gehen mal weiter. Krieg ist ausgebrochen, mehr oder weniger im letzten Part. Und wir laufen jetzt mal ein bisschen weiter herum Wir müssen immer unseren, unsere Laterne hier aufladen, unser Mikrofon, mit die Monster uns nicht angreifen. Das habe ich, glaube ich, schon. Ne? Mir vollkommen sonst hochgestellt ne? ist das schon wieder was neues ne was schwächeres perfekt da okay das macht keinen Sinn haben schon jetzt haben sie nicht ab obwohl da Licht ist Okay, Geld ich brauche Geld auch ehrlich gesagt Geld ja Und ja wir machen ein paar kürzere Parts jetzt. Also nicht wieder eine Stunde oder irgendwie sowas, sondern so halbwegs 40, 50 Minuten. Weil ich möchte die Parts regelmäßig hochladen und das schaffe ich manchmal nicht, weil ich weiß nicht. Wenn ich irgendwie so stundenlange Parts hochlade, muss ich irgendwie jeden zweiten Tag aufnehmen und ja damit ich halt einen Vorrat habe, durch jetzt ein paar kürzere Parts machen. Ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr zeit und nicht mehr so viele projekte ich habe doch schon noch viele projekte aber oh. nur zwei er dürfte ja zu so schaffen sein au, au. Au, au, au. gott äh, zum habe ich gerade gespeichert ne? danke wir haben jetzt hier schon wieder so extreme kämpfe ist euch und dann greift mir nicht an du bist warum kann ich da nicht unbesiegbar sein während diesen angriff das ist auch voll kacke Boah. Oh, und die gehen alle halt wieder auf mich. Ey. Was da oh. haben die gar nicht so viel AP? Die sind mit ein paar Kriegen nur erledigt. Was macht er da? Hat gehört, ich hasse es auf diese Strategie zurückzugreifen. Ey. kommt danke war ich mir die flosse alter ich muss aufhören 100 herzustellen da bringt es irgendwie nicht wir kriegen dann nur ein kp oder so dreck ich weiß jetzt schon wieder nicht was der richtige weg hier ist naja aber ich gehe wahrscheinlich wieder den richtigen Ja, stimmt, ich habe ja die beiden eingewechselt. habe mich schon gewundert. Ich steh auf. gibt es halt einfach nicht. Und ich dachte ich wäre hier voll überlevelt. Ich bin auf fünf Level höher als die. Die machen wir jemanden auffällig Fester Stoff, ich habe genug von den Gegnern hier und sehen sie warum kriegen jetzt hier noch Materialien? Ich nehme an, irgendwie links ist falsch, also gehen wir mal da ein aufhören nee, da war ich schon genau und hier jetzt runter also geht nicht runter aber das ist schon was ich meine war schon voll weg oh, aber ja, gut ja, dreck bist nicht reichen ich würde abgebrochen was auf ja ist klar Brauch ich habe gar nicht diese explosiven arzt einsetzen nicht so jemanden mystischer arzt wird es irgendwann geben wer wäre, wäre der hammer wenn ich da auch abgebrochen werde ja, gar keine Lust drauf, ey. Komm schon, Man könnte mich doch ruhig hier um siegbar machen bei den Superattacken. Ja, dann machen wir hier. Ich vergesse mal, dass ich das machen kann. Da ja, werde ich vielleicht mal ein bisschen öfter machen, ne? So, da links war. Sackgasse, ne? Ja. Eine Truhe meine ich. Auf Ja, ah, wow, wir sind halt wieder von hinten gekommen. Natürlich. Wenn ich eigentlich koche, tun dann alle Charaktere was? Wow bekommen nach dem Kampf. Wenn ich mich nach dem Kampf wenn ich nach dem Kampf an esse. Ich wurde noch nie so oft abgebrochen in, in Angriffen wie in diesem Spiel. Das ist Warum musst du dich ausgerechnet jetzt umdrehen? Ey. Das gibt es heute halt einfach nicht. Jetzt ist ja nicht irgendwie mein Angriff hier irgendwie ignorieren können. Auf das andere Viech, ne? Danke. bekommen genauso viel erfahrungspunkte wie jeden anderen kampf bisher oh. Oh, da wird ja echt nervig habe ich das gefühl ich habe ich mal ein bisschen hoch ne? mal, die auf mich ey. Ah, bisst ah, ah. ah, euch! Oh mein Gott! Mal gucken, mal gucken, mal zu ploppen. Ah. Oha. Okay. So Heilungsdingen bitte. Ja, Gott sei Dank. Ja, war Rita wieder rein. Ich habe schon gewundert, wo die ganzen Zauber sind, aber sie war gar nicht drin ey. So äh, hier. Nee, hab ich habe ich letztes Mal gespeichert. Dreck, egal. Ich glaube, wir haben ja alles gefunden, gesehen und so. Ne, Koko war <lacht> na gut hm. jetzt keine selbstbedingungen bestellt direkt an der Theke diese gemälde sind noch draußen oder steht ein Name drauf Sa Sakura ist ja nicht irgendwie einer der Macher von Tales of Serie Ein bisschen doof, dass die hier keine Machen hingestellt haben, ne? Echte Amateurarbeit, wenn ihr mich fragt. Okay. ja, aber ja, was? Nein, hab haben wir ja schon mal... ich habe mich Kola, das da. so, die auch nur was Was ich mich da nicht so gut finde? Was 失踪者がお帰りだ。覚え ja, <laughs> <laughs> ich bin einfach schrecklich. Ich, ich stelle mir einfach so vor wie jedes Mal wenn er sein Ding wegwirft der da irgendjemand gegen den kopf kriegt ein busfahrer oder so müsst ihr nicht verstehen das ist ein insider von mir und ein weg ist mich hat das projekt sowieso nicht guckt aber trotzdem あ、だだだだ。ね、だだ。<ス> <その方が暴れがやるってもんだ。た>、<ス> 騎士団が alle に hier, oder was? Also 今更して oh, 止まれ。 <lacht> Jetzt gibts ミステレつもりは花からありません <lacht> Vom von Schwert von Juri. irgendwie verspätet auf den zugeflogen ist. <lacht> やはり ist er eine Sie? Was? Was? Was ist das? 目の頼む。助かる。 Okay. du hast nicht von allen getrennt. So nah. So wirklich So getrennt für eine Weile. Oh, So oder auch nicht, oder? Ein bisschen komisch aus. Auf CGI, oder? die barriere von der stadt zerstört Das war irgendwie komische CGI. ja <lacht> okay Ach, wir sind in der Wüste in diesem Einturm. Okay. mal warum machen wir auf einmal das Ding kaputt. ich ja. ja, jemand ging Gesicht bekommen. Ich dachte, da war Rita. Die den Feuerball abgeworfen hat. aber Ich bin mir so ziemlich sicher, ich weiß wer... In den Klamotten ist. Mit so -Klinge. Nein. Ja, genau. Ich habe die gerade mit einem Schlag erledigt auf den arm okay das konnte sehr weh tun alter Muss ich diesen kampf gewinnen ich glaube nicht ne? sind ein bisschen viele ja, vor allem wenn die mich einmal hier angreifen oh. das schild sich gar nicht mehr aufladen sei nämlich kurz unverwundbar macht nee. ich glaube nicht dass ich diesen kampf gewinnen muss noch muss ich aufladen weiß nicht genau wie oder wann ich glaub, wenn ich ein paar sekunden nicht im kampf bin nee. hat zwei erledigt das spiel ist echt nicht dafür gemacht hat man gegen mehrere gegner auf einmal kämpft nämlich mich fragt wenn ich das spiel kenne muss ich diesen kampf sogar gewinnen oder ja, also das spiel ist wirklich nicht so nach ausgelegt man wird so schnell gestand und so oft und von man hat keine zeit sich irgendwie zu erholen davon also wenn die Angriff alle sehr schlecht abgeteilt sind dann kann man gar nicht mehr entkommen wenn mich fragt. Na. Ja. Dann ich sehr Na, oh, jetzt haut der ab. willst mich verarschen. Was ja. oh, ehrlich. Das alles, für nur 200 Erfahrungspunkte. Oh, ja. schon drachen hilft mehr. da ni hamono yo. Oh, ja ich wusste ich habe sowas von gewusst What? Oh, no. Ich habe Ich habe schon keine Ahnung vom Intro ja gedacht. Ah, der Rache. Ich auch meinen, den alten Mann. Antanande bräst die Akkorst der Matten an? Ich dass du. Das kann Grțupe nicht so klassischen ich habe schon einen anderen Grund. Na, was würdest du denn Klimari da na. Was? Handel nicht. Kein. Kein. Kein. <laughs> okay. 協力ありがとうお相手ね。有利だ。ジュディスよ。ジュディス。ジュディの<笑> <強くやりすぎたか。じゃあ、これでお相子ね。笑> Auch schon noch auf jeden Fall gefreut. <laughs> Jude hat sich だ angeschossen. Julius Rüstung. <lacht> Was für eine Rüstung? Ach so, die. <lacht> Okay, na ja, ich habe noch keine Waffe. Ich kann gar nicht Menü aufrufen. Das ist ein Heilungsding, cool. Also neues Teammitglied. Und der wir noch nichts sehen können. Sie ist am 28, habe ich gesehen. Ja, ich habe schon gedacht, dass sie es ist. Vom Intro her. Wegen Lanzen und so, ne? nachher hat ja auch eine Lanze gehabt. Lang des Lebens, gut. Mischgummi. Haben unseren Ring aber noch. Ja, sie sieht schon halt... Sehr attraktiv aus, ne? und ich habe jetzt nicht, ich habe schon wieder vergessen, wie er sie genannt hat. Irgendeine Rasse, sich also, nehmen, alles so sind so halt die Elfen von diesem Spiel. weil Elfen sind ja sehr kommen sehr oft vor in Tales auf Spielen, irgendeine Art und Weise. なんだ。壊れたか。ソーサラーリング。この AR のせい na, in Shenando hole ich Das 力が秘め okay. Ich jetzt gar am feuer mehr schießen oder? so warte ah, von ihr boah wieso klappt das nicht von der seite klappt das nicht <lacht> <le dalekarim> los, <gew hum> well. ich so seine Waffen zurück. Nein, Sogar, ja, Nein, halten hier noch drin. Allein das Gummi, da kommen jetzt ins Menü. Jo, erstmal Strategie ändern: fliegende Gegner, freie Wahl, nichts verwenden, nicht verwenden, zielen. Alles klar. Und dann zeig mal kriegspike rückschritt rolle erfahrungsanteil und stiefel luftarzt sie so wie leia hat sie mehr so auf Luftkampf äh, ausgerichtet ist immer ja, hier mein gott hat sie viel verteidigung äh, was sind ihre werte so blast ja hier ist sie äh, sie hat mehr angriffskraft sie hat mehr verteidigung weniger magischer angriff mehr magische verteidigung mehr beweglichkeit sie ist in allen bereichen besser als sie als juri was die gerade einfach nur an ihrer klamotten 180 nee. Genau, sie ein bisschen besser äh, Fertigkeiten. Okay. Oh, wir haben noch voll viele. Sauberabwehr. Jo. Cool. Man kann sie alles. Sie kann nicht heilen, also können wir sie auch direkt spielen. Weil es dann eigentlich egal. und trifft hier mit einem Tritt. Greift den Gegner frontal mit der Lanze an. Springe in die Luft und lande auf den Gegner und nicht verwüstung für ein halbes weil Okay, weil ich schon sehen, also er einfach nur so ein kleiner Nix und eine voll aus voll am ausrasten. Da so, kann ich jetzt. Nö. Geht es nicht hinaus? Wer bist du im Shop? Ja, das wie ein Octopath-Travel einfach so in der Dungeon. Äh, ja, ich glaube, ich brauche hiervon. Kann ich irgendwas herstellen? Da sehe ich jetzt alles nicht. Ist neu So da ist, weil ich jetzt nur Juri dabei habe. Ne? ich kann noch nichts herstellen oder so. Jetzt mit Waffen und so aus, Rüstung, Helme. Ledermantel, heiliges Gewand. Also wieder andere Stiefel, ne? Mal mal, sie trägt Stiefel als Waffen? Und dann noch mal, Stiefel kann sie ausrüsten? Okay. Ja, kochen muss ich auch noch umändern, ne? Ich habe ja nur die beiden. So. Dann machen wir mal es weg hier. Ja, so wäre gut. Äh, Sandwich. Jetzt mal alles mögliche lernen, ne? Pudding. Juri kann, weil sie nicht gut. gut. Ich guck noch mal was hier oben alles ist. Ne? Ja, wahrscheinlich hier gleich wieder runtergehen. gehen だへえ。そう dann zeigt mal ich sehe jetzt immer noch nicht nach der zeit mal drauf hast du ich glaube ich will erst mal auf die hier losgehen ja Zweimal an. Und sie lernt natürlich erst mal wieder ein paar Sachen hier. Ach. Alter, der ist gleich tot. Oh, wie ist denn das schon wieder passiert? Ähm, wir kriegen ja voll auf die Fresse gerade. Ähm, alter. Alter. Boah, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Aber da würde ich sagen, wir werden den, wer den Part Und ja. Gucken wir mal wie beim nächsten Part weiterkommen, ne? Was war das denn schon wieder. Gut, danke schön fürs zuschauen und tschüss.